Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted Worlds. Heute soll es richtig abgehen. Mit 20 Grinsenblumen kommen wir nämlich zum zweiten Boss. Wieder mit dabei ist der gute alte... Ich. Ja. Alle grüßen mal bitte den Ich. So. Mir geht's blendend. Ich gehe auch jetzt weg. So. Ah, vielen Dank. Ihr habt den nicht hergefunden. Also, wir sind da ganz hinten gespawnt. Ah, ich auf der suche. Ob das Traum gewählt. Okay, cool. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> also, wetten, dass ich irgendwas gesagt habe. Ich habe es jetzt leider weggedrückt. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er irgendwas richtig gesagt hat. Egal. Ähm, machen wir den Boss jetzt mal an? Okay. Okay. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wer es ist. Let's go. Was glaubst du, wer es ist? Bowser. Bowser? Ah, knapp, leider falsch. Hm. Halt, Joshies! Sag ich doch, Bowser. <lacht> hey, wir werdet uns diesmal nicht davon abhalten, die Juwelen zu finden. Eure Unachtsamkeit. Seid vorsichtig. Ich bin der King auf diesem King. Da muss ja jeder neidisch werden. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass ihr das besser könnt als ich. Äh. Äh, klar. Was besser als du? Äh, was bildet ihr euch ein? Äh, eure Wirklichkeit. Das ist nur eure Schuld, Joshis! Äh, mal sehen, wie es euch gefällt, ins Meer zu stürzen. Oh shit. Und auf einmal wird der Ball lebendig. <lacht> Und es ist niemand geringeres als Obelis. Obelix, der Peiniger. <lacht> Xilebo. Wir haben es aber eigentlich alle gewusst, dass es Xilebo ist. Es war kein Geheimnis. Wait, what? Zielebo der Ball. Ich hab Angst. Juhu! Ey! Spuck mich. <lacht> Mach du dein Ding. Ey. Ich brauche die Herzen, damit ich 100% habe. Was soll ich auch machen? Ich weiß es gar nicht. Nein. Also unter ihm ist ja so ein X, aber ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich ihn dazu bringe, sein X zu zeigen. Was macht er jetzt? Ah, es ist wieder das. Okay, nein, nein, nein, nein. ich darf nicht werden. So? Ah! Ah! Die Nase. Yeah. Uh. Oh Gott, was kommt jetzt? Jetzt ist er schon am Baden. Geh, okay, baden! Das ist diese king kate attacke Okay, das ist wieder das Gleiche. Oh Gott, was? Hä? Habe ich jetzt Leben verloren? Bitte nicht. muss mal kurz gucken, habe ich Leben verloren? Äh, da unten steht es. Ne, ich habe volle Leben. Ich habe auch Leben verloren. Ja, aber... Ich bin der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter darf nicht sterben. Warum ist er jetzt ge äh, braun gefärbt? So, bam. Wenn er sauer ist. Wenn er sauer ist. Ja, wenn ich sauer bin, werde ich auch braun. Ich bin fast noch Oh nein. Wow! Ich hatte, es kommen so drei, es kommt einfach er. Okay, was muss hier machen? Er ist nicht einfach, dann stirbst du nicht. Also, jetzt runter. Ich fall schon nicht runter. Ich werde mich aber treffen lassen wahrscheinlich. Ja. Scheiße. Jetzt habe ich einen Kampf gleich noch mal machen. Äh. <lacht> Wieso kannst du denn endlich springen? Egal, komm. Oh, oh Gott. Sollen wir den Kampf nochmal neu machen? Oh Gott. Ich weiß nicht. <lacht> Verdammt, jetzt haben wir alles verloren. Oh Gott. Was machst du denn? Sorry. Okay. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Das war keine Absicht. Außer ich hatte sogar noch einen Pinguin. Was, was, was, was? Warte, warte. Mann, die Steuerung zu zweit ist echt nervig. Kommst du hoch? <lacht> ich glaube der hast ist nicht zu zweit gedacht. Warte, ich komme auf... Ja, mach du, mach du, mach du, mach du. du, mach du! Und da ist er nackt. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wir haben Xile Bodyhose ausgezogen. Das war doch Bowser. Ach so. Ui. Das zweite Juwel. Wieso hatte der das in der Hose? Wow! Wally. Wally. Hi Ashi. Hier ja, nimm das mal. Ja, das ist aber geklaut. <lacht> nee, er bringt es ja jetzt zurück, weil die wollen ja nicht wieder zurückgehen. Guck, eins haben wir schon. Jetzt ist das unser zweites. Jetzt wird er glücklicher. N naja. <lacht> Verdammt. Ja, das ist ein Screenshot wert gewesen. Das ja. wollte ich nicht. <lacht> <lacht> Wow. So, nochmal schnell den Boss nachgemacht. Und diesmal mit allen Herzen. Wir haben jetzt sogar, das ist mir genommen, die fünf Lebenspunkte geben. So, und da wir jetzt mit dieser unteren Reihe. Ups, das war nicht die Karte. Mit der unteren Reihe fertig sind, werden wir jetzt oben links an weitermachen. So, da rennen wir kurz hin. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann mich sogar hin Ja. Das ist ja praktisch. Ja. Yeah. <lacht> Auf zu so dieser Pyramide oder was ist das? Ich brauche zehn Künzeblumen. Ja, ich, ich habe gerade noch so zehn Stück hier. Kannst du haben. Boing. Akku voll. Danke, es geht mir schon viel besser. Und damit öffnet sich eine neue Welt. Dinowüste, herzlich willkommen. Die Dinowüste... Bist du schon aufgeregt auf die Dino-Wüste? Aber sowas von. Dino-Randale! Oh es geht Gott. sofort los! Wir können Dinos verprügeln. <lacht> ja. Ich stell's mir grad vor, so Dino-Gegner, ich man verprügeln kann. <lacht> Aus Mario World. Aber kann Yoshi so schlagen? Yahoo! <lacht> <lacht> äh, Mario verlässt sich DS. Ja. Yeah. <lacht> Lol. Lol? Warte, warte, lass, lass mich mal, lass mich mal. Ich kann hier durch. <lacht> <lacht> was, was? Ich kann die Dinger kaputt schlagen, ja. ich habe eine Red Coin davon bekommen. Warte, ja, ja, isst du die auf. Warte, kann man das denn? Hä? Wieso? Oder mach mal hier eine, oben war was. Mach mal eine kann doch nicht auf den. Wir müssen alles kaputt machen, aber erstmal von oben nach unten kaputt machen. Nicht, dass wir irgendwas wichtiges hier oben übersehen, weil Sonst kommen wir nicht mehr dran. Dann lass mich vorgehen. Ja, okay, das ist die Band. Und wie kenne ich die Musik schon? Ich weiß nicht, ob die ja, schon mal die vorkam. Die lief schon. Ja, kam ich schon mal vor. Oh Gott. Bitte sag ja. mir nicht, da oben gab es was. Wenn ja, dann ist jetzt blöd. Mach nicht. Nicht? Wo soll ich denn lang? Links? Nein, weil ich hab hier vorne Staffel da gemacht. Bin Bist du gestorben? Ach, hier. Hä, da gehst so weiter, wieso bin ich ja gestorben? <lacht> Wegen der scheiß Cam. Nein. Ich komm nicht mehr, kommst du bitte runter? Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Aber wir müssen es ja sonst oder so, so oder so wieder neu machen. Ja, wir können auch den hier nehmen, oder? Oh Gott, der macht mir Schaden, Nee, da nicht. Oh, geil, kann man eigentlich Eier farmen. Oh, kacke! Ich glaub, den brauchen wir, ich glaub, den brauchen wir. Stimmt, den müssen wir uns vielleicht folgen. Was hast du das gemacht? Oh mein Gott, Alter. Warum, warum aktivierst du einfach alles? Komm zurück, bitte. Ich, ich brauche die Eier. Ohne dass der mich irgendwie angreift. Digga. Das ist echt ein Next-Level-Level. Next Level Level. Next Level Level? Ja, ja. Das ist so krass, das Level. Das ist Next Level. Warte, kann man die Kakteen da hinten. Oh Gott, ich lasse es mal. Herzen! Herzen! Okay, ich hab schon. Warte, hier sind rote. Hier, warte, warte, warte. Hier oben ist eine Timer. Oh, schnell! Die muss man aufsammeln. Hier ja? muss man essen. Essen. Der war ja mega easy. Nein, mega. Das war ja einfacher als das erste Mal. Okay, wir haben drei, wir haben alles bisher außer rote Münzen, da haben wir vielleicht was übersehen, das weiß ich jetzt nicht, das sieht man erst am Ende, ob man was übersehen hat. <lacht> so, ja, war klar. Oh, sorry, sorry, mach du. Nein, mach du. Lass ihn, lass ihn machen. hast du kannst das nicht. Okay, warte, dann locken wir ihn an. Lass dich doch nicht treffen, als ob du schon dein Kostüm weg hast. Ja, Uff. Okay. Ah, hier oben ist ein neues Ey, wir Kostüm Wir brauchen den, wir brauchen den. Yes, ich hab's. Hä? Ich hab's nicht mehr. Ja, weil dazwischen. Achso. Ja, macht Sinn, ne? Warte, also, kann ich den killen. Nee, macht Sinn. Guck mal da im Hintergrund. Siehst du das im Stein? Ich bin gestorben. Nein, mein Kostüm ist weg! Ich weiß nicht wieso. Ey, die machen. Ich glaube ich fünf Herzen schaden. Siehst du das im Hintergrund da? Du hast mir ja auch Schaden gemacht. Echt? <lacht> yeah. Aber guck mal hier im Hintergrund dieser Stein, da hat so ein das Kristall. Ich hab dich nicht umgebracht. warte, ich, war ja, ich sehe den Kristall, oder? Ich kann keine Eier schmeißen. Ich kann auch nichts aufnehmen. Kannst du das machen? Nimmst du die, ist äh, du die kurz? Nein. Lass doch jeden Ruhe, ist doch egal. Ich wollte das nicht. Ich nicht. Warte, ich hab's. Ey, geh doch nicht so weit vorne. Ah, wahrscheinlich ist das so ein sammelbares Item für eine Quest später. <lacht> oh mein Gott, sorry. Als ob das wirklich geht, das ist ja voll dumm. Das weiß. Ups. Scheiße. Warte, geh mal auf mich drauf. Ah. Hä? Ich baue uns von hier ab. <lacht> da oben! Ich muss schnell die. Ist da unten tot bei dir? Nein. Da unten geht's weiter? Ah. <lacht> Sorry. Oh nein, nein. Oh, das Red Coins gewesen? Nein, nein, nein, ich alles kaputt. Ich muss noch mal nach oben. Nee, warte, ich warte, ich push dich. Nein. Ja, also. Hier oben ist nichts. Siehst du? Hier oben ist nichts. Oh, der Arme, der Arme ja wird die ganze Zeit getroffen. Der Kleine. Oh Gott, da ist eine Bombe, pass auf! ist ihn kurz, ist ihn kurz. Ja. Oh Gott. Wahrscheinlich, wenn die Bomben mich gleich in irgendwas hindern. Dass ich irgendwo in red Redcon oder in der Blume rankomme. <lacht> Ey, das ist doch so dumm. Das ist auch dumm. Hier, ja, nimm deine Eier. Ich nehme die jetzt einfach. Ja. <lacht> ey, was du? Machen. Jetzt ist mein mein Horn weg. Mein Dino. Ich bin stuck. Ich geh mal woanders hin. Vielleicht kann ich einfach nicht spawnen. <lacht> das der Fall, der <lacht> ey, das, ey, das Level ist echt nicht für Two Player gedacht. Das finde ich echt blöd. Okay, immer im Hintergrund Ach, Vielleicht haben wir so schon was im Hintergrund übersehen. Ah, hier unten, zack. Aua. Hab ich hier wehgetan? Oh nein. Ich geh vor. Hä? Du hast mich diesmal nicht mehr getroffen. Ich Nein, da oben ist was. Nein. Push, Push mich durch. Yes, nein. Hä? Was? <lacht> Als ob ich jetzt die Herzen nicht habe. <lacht> oh nein. Ey, das Level ist echt ja. scheiße. <lacht> Da oben ist irgendwas. Warte, warte, warte. Okay, ich springe, ich springe. Siehst du, ich kann aber auf der hier keinen Push bekommen. Ey, Ey das Level. Wenn du auf mich drauf gehen, dann könnten wir. Ich lasse das einfach. Wir haben das Level so hart verkackt. <lacht> Mach das nachher einfach da. Oh, alleine. Jetzt wird wieder Schaden bekommen, was wegen mir. Nein, nein, hör doch! auf! Du gibst mir den falschen Push, den ich nicht haben will. Siehst du? Wow, ja, das ist sehr, sehr produktiv, warte also noch nicht, noch nicht, noch nicht, ich muss wahrscheinlich oh. vorgehen. Du bist tot, ne, Bin ich gut, als ob, wir haben einfach zwei <lacht> Blumen übersehen, was zum Henker, wo denn, wo waren hier denn zwei Blumen, als ob du wieder gestochen bist, schon wieder. Ey, wahrscheinlich immer im Hintergrund auch nochmal Red Coins, ne? Warte, warte. Die, diese was? <lacht> oh mein Gott, dieses Level. Wir dürfen es jetzt mal machen, ne? Das weißt du. Mach das lieber alleine. Sicher? Mhm. Sollen wir dann das andere Level schon mal machen? Und dann mache ich das andere, hier schneide ich einfach danach rein. Ja, okay. Ja, wir kommen nicht mehr hoch. Ich bin doch noch oben. Ja, aber ich komme nicht mehr hoch. Und ich kann ja nicht irgendwie meine Blase gehen oder so. Nein, wir gehen doch auf die andere Seite. Es geht ja nicht. Ja, doch. Da komme ich nicht rein. <lacht> <lacht> Ey, dieses verdammte Level. Kann man das nicht irgendwie wegwerfen? Wie? Das ist da nicht. Es geht nicht. Oh, warte, warte, mal oh. Nee, willst du doch mal, mal sterben? Hier. Nein, Warte. Ja, okay, komm, egal. Ich hab dich umgebracht. Wie fühlt sich das an? Oh Gott, nein, nicht in den Schlamm, nicht in den Schlamm, nicht in den Schlamm! Nein! Ich bin auch gut gefallen, jetzt haben wir verloren. Nein, wir haben nur verloren, wenn wir beide keine Herzen mehr haben. Ich Da oben sind aber noch Münzen. Ey, dieses, diese, dieses Level, es regt mich so auf. Ah komm. Gehen wir ins Ziel, dann schneide ich euch das später einfach nochmal rein, das Level. Ne, ich spiele auf jeden Fall jetzt schon mal das nächste Level. Goshi. Goshi. Wie ich da stehe. Oh Mann. So, und wie gesagt, werde ich das Level nochmal einmal alleine spielen. Auch wenn die Folge jetzt ein wenig überzogen wird wahrscheinlich, werde ich es trotzdem nochmal machen. Und das werde ich wahrscheinlich dann auch noch ähm, reinschneiden. Also ich habe, wir haben jetzt schon die Folge auch fertig aufgenommen. Nur werde ich halt noch das Level hier ups, alleine spielen. Ach verdammt, warte, da komme noch dran. Ja, und das war auch wichtig, weil da oben waren Red Coins. So, ich mag das Level nicht. Einfach aus dem Grund, da man einfach viel zu einfach alles kaputt machen kann. Und im Multiplayer ist es kacke. Und ich finde, Level sollten auch so gebaut sein, dass die Multiplayer nicht richtig kacke sind. So wie das Level hier. Aber das Level hier ist nicht für Multiplayer gut. Hier liegt eine Blume rum. So, was fehlt uns denn? Wir, uns fehlte sieben rote Münzen. Hatten wir die Herzen? Nicht mal die hatten wir. Okay. So blöd war das Level also. Ja. <lacht> wenn wir nicht mal eine einzige Sache richtig hatten. Okay, Wir werden dann in der nächsten Folge diese Welt abschließen, alles sammeln und so. Gibt's hier nichts? Ich hoffe, hier habe ich jetzt nicht verpasst. Kann sein, dass es das wieder was verpasse und dass wir nochmal mehr, mehrmals machen muss. Das kann jetzt auch gut sein. So, jetzt müssen wir auch passen. Jetzt kommt der kranke Irre wieder. Ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich sehe gerade das Geschenk hier im Hintergrund. Oh Mein Gott, das war echt gut versteckt, muss ich zugeben. Ah, Das hatten wir schon. Das haben wir schon. Ist egal. Ich kann es noch mal versuchen, ob das schwer ist. Ist es schwer? Ist es fair? ist fair. Es fair von der Zeit her, weil man wird ja die ganze Zeit von diesem anderen Typen da verfolgt. Von da ist es ganz fair, denke ich mal. Machen wir ja das kaputt. Danke. Hier waren ein paar Red Coins. Okay. Dum -dum -dum -dum -dum -dum -dum. Ah das, ja ja, das ist auch nicht schwer. Oh, seht ihr da hinten in den den Sandburg im Hintergrund? Der hat so ein schönes Lächeln. Ist das nicht süß? Also super knuffig. Okay. Bam. Oh fuck, der ver... Sorry. Ich wollte sagen, verdammte verfolgt mich ja noch. Oh Gott. Okay, hier ist nichts. So, jetzt hatten wir die vier wieder eingesammelt, die wir vorhin gefunden haben. Als ob mir das Schaden macht. Das habe ich schon fast gar keine Leben mehr. Oh nein, genau das meinte ich. Ich wollte mein Kostüm nicht verlieren, weil jetzt kann ich kann das sein, dass ich wieder alle Dings nicht mehr bekommen kann. Alle, alle Herzen. Und so. Das wäre natürlich am blöd, würde ich das nicht mehr bekommen. So, zack. Ein paar Münzen kommen die nehme ich mir immer noch Die nehme ich mir doch, die können wir könne ich mir mal eben. Ich gehe erstmal nach oben, dass ich auch hier alles bekomme. Denn hier hatten wir nämlich eine Blume übersehen. So, wir haben erstmal hier in dieser Gegend alles. So, jetzt in dieser Gegend. Zack. Wir haben erstmal alles kaputt. Hier waren noch ein paar Red Coins, aber keine, die wir noch nicht hatten. Hm. Ja, hier hatten wir alles bisher anscheinend. Außer die Blume. Eine fehlt uns noch. Und sechs rote Coins. So also eine neue hatten wir irgendwo gefunden. Sorry, ich weiß nicht genau wo. Ich glaube, ich muss das Level privat nochmal machen wegen den Herzen. Aber Herzen ist ja langweilig zu zeigen. Deshalb werde ich das auch nicht zeigen. Ja, jetzt muss ich so oder so wieder neu machen. Oh Gott, ich habe gar nicht gesehen, ob da oben was ist. Bitte sag mir, da oben ist nichts. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Level nochmal machen muss. Okay. Ich versuche mich ein wenig zu beeilen, falls man das merkt. Herzen, Herzen, Herzen. Finde ich ganz nice. Vielleicht gehe ich hier noch gleich ein Checkpoint. Oh Gott, Bomben. die bin ich jetzt nicht so gut gestimmt. Okay, hier sind noch überall... Oh, oh mein Gott, hier waren ja richtig viele. Habt ihr das gesehen? Wie viele das waren? Okay, okay, das ist gut. Weil vielleicht ist hier oben was, aber sieht nicht so aus. Hm. Nee. Doch, hier oben! Was? Hier oben ist eine Blume? Aber warte mal, wo.. Da kommt man aber nur dran, wenn man hier so macht, glaube ich. Hm, ich weiß gar nicht. Hm. Aber uns fehlen trotzdem noch drei rote Coins. Irgendwo sind noch ein paar Münzen, die wir nicht hatten. Vielleicht waren das die, die ich vorhin meinte, dass da vielleicht was wäre. Okay, dann sehen wir uns gleich an der Stelle wieder. Oh, was? Hier oben waren die? Ah, ja. Doch, es war die Stelle hier. Okay, die waren hier oben. Wie ich es mir dachte. Okay. Damit hätten wir dieses Level auch abgehakt. Ich hoffe, dass es halt die Folge nicht allzu lang gemacht Wenn doch, dann werde ich ver versuchen, die nächsten paar Folgen etwas kürzer zu halten. Ähm, so etwa alle Yoshi-Folgen sind bei mir ca. 30 Minuten. Yay, neue Kostüme. Mal zur Abwechslung. Cool. Cool. Ja, mit Null will ich haben. Ich will alle 10. <lacht> Ich mein ganzes Geld! Weiß ich nicht. Haben wir alle, ja? Ja, wir haben es alle. Wir haben immer genug Geld für alles. Das ist billig. Juhu! Wir kriegen einen Ziegel! Geil. Ein roter Eimer. Hatten wir das nicht schon? Weiß ich nicht. Skelettosaurus. Cool. Grüne Schubkarre. Ein Kamel! Oh mein Gott, wie geil! Ein Kaktus, cool! Sie sieht genauso aus wie der Berg. <lacht> Planierraupe! Wer nennt das so? Salzsoße. Salza. Salzersoße. Was ist denn eine Salzersoße? Salza. Salza. Das ist irgendwie so scharf. Ja keine Scharpum. Ahnung, ich weiß es nicht. Das Antike Steinskulptur. So Und ein Skelettosauruschädel. Komm. Oh, ich wollte eigentlich was anziehen. Na egal. So, wir machen diese Welt noch in dieser Folge. Zu Ende. Zu Ende. Zu Ende, weil jetzt kommt das letzte Level. Ja, jetzt kommt das letzte. Es Sind nur zwei Level. Ja, es sind nur zwei Level, siehst du. Das, das Geld zu Saurus zu fragen. Und da würde ich sagen, ziehen wir doch direkt das Geilste an, was wir bekommen haben. Ja, die grüne Schubkarre. <lacht> genau, die meinte ich. Ich will den Popcorn. Nein, du sollst den Kopf nehmen. Für den Popcorn wollen Nein, nein, du sollst den Kopf nehmen. Wo, wo ist das der? Der ist unten. Weiter unten. Ganz unten. Da, da, da war er schon. Ja? Weiter hoch. Ja. Nein! <lacht> das ist das Beste von allen. Nein, du soll, sollst aber den Kopf nehmen, dann habe ich das gelernt und du hast den Kopf nicht gelehrt. Skelett. Du hast doch schon den Kopf. Ja, aber du hast trotzdem nur den Kopf. <lacht> ja, nimm den. <lacht> wenn den nur wenn die das Schaden macht. Skelettosaurus Wrack. Oh, wir müssen abhauen. Hast du gesehen, wir müssen jetzt wegrennen, wir das müssen alles sammeln. aus wie Wrack. <lacht> schon recht. Das sei ja so. so, Mag so verfolgen du? Umbringen. Du bist in Folge 20 wieder da. Denkst du, wir werden da wieder gegen den Boss kämpfen in Folge 20? Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Duck mal, duck dich mal, duck dich mal. Warte, geh mal auf mich. Oh. Warte, lass mal, lass mal. Oh nein! Nein! Bis dich! <lacht> oh mein Gott, wie cool das geht. Oh, den nehme ich. Okay, nichts kaputt machen, nichts kaputt machen. Also es kommen keine Sachen ran, da unten. Aber wir haben ja unendlich, ähm, Dings. Unendlich Eier zusammen, das ist gut. Nein. Ja, wie kommen wir da lang? Ach so, er macht bis frei. Okay, danke. Das ist okay, ist okay, ist nicht so schlimm. Okay, lass mich aber vor, lass mich vor. Ich doch euer auch das ist hier zu schnell. Nein, wir müssen warten, bis der hier zack macht. Nein, der, haut hier der, der, doch, guck, der haut jetzt hier rein. Der da doch guckt, der haut jetzt. Sag ich hier doch. komm, ich lade den level nochmal mal neu. Wir sind erst bei der ersten Blume, von da ist es nicht schlimm. Oh, doch. Scheiße. Ist ja auch <lacht> Scheiße. <lacht> Oh, man. Oh, man. Okay. Ich mach auf mich drauf. Bleib mal die ganze Zeit auf mich drauf, okay? Du schießt... ...und ich sammle alles. <lacht> <lacht> oh, mein Gott, ist das OP? Okay. Schieß mal hier drauf. Danke. Schieß mal auf ihn. Schieß mal bitte auf ihn. Hab ich... Ich hab auf ihn geschossen. Hat sich aber nicht so angefühlt, Joshi. als hättest du wirklich was gemacht für uns. Yoshi! Jabbo, geht's. Und jetzt? Du sammelst alles. <lacht> okay. Wollen wir mal sehen, wie gut er ist und alles sammeln. Unten, nach unten, nach unten, nach unten. Ich kann ich kann nicht, ich kann nicht hinschießen. War ich deine Schuld. Ja, ich kann das nicht abschießen. Ja. Ich weiß nicht wieso. Egal, komm, wir gehen jetzt nicht mal ineinander rein. Das funktioniert anscheinend nicht gut. Oh, ich mag das Level jetzt schon nicht, ey. Nein. Ey, ich, ich will den Scheiger essen. Ich will den Scheiger essen. Das ist mein Ei. Ey, nein, das ist mein Ei. Egal, komm. Ich hab's weggebrochen. Doch, voll Idiots. Egal, ich hab wieder ein Eis. Nee, scheißegal. Oh, komm. Okay, egal, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, zack, nimm du das alles, ja? Nice, wir haben schon mal drei. Hapu! Hapu! Juppi, Da macht jetzt hier einen Schlag, äh, mit seinem Hornchen. Da oben, die, die ist noch, ne, die Kinder anhören nicht. Ja, brauchen wir nicht. <lacht> brauchen wir nicht, wir brauchen keine 100%, was das? Ja, jeder einzelne. Jabo, jabo, brauchen wir nicht. Ge geh, geh schnell. Okay, okay, okay. War sogar die zweite Blume, okay. Da, hinten. Geschenk. Nice. Äh, kannst du mich kurz pushen? Nach oben. Ja, danke. Nein. Ja. Ja, okay. Bin nach oben oh, das waren drei, das war richtig wichtig. Oh nein. Oh nein. Da müssen wir uns jetzt ganz schnell beeilen. Bevor oh nein, er macht eine super Attacke. Eine super Saiyan-Attacke. Ah, Hilfe. Hilfe. <lacht> Hilfe. Alles gut? Ja. Kriegst du es noch hin? <lacht> ja, ja. Hier, das sind äh, Herzen für dich. Da oben. Nein! Wie kann man denn so Scheiße, da waren rote Münzen. Ja, die ich muss ich gleich nachholen. Ja, das war's. Jetzt sind, ich bin tot. Ich hasse dieses Level. ne? Komm, ja, die Blume haben wir noch bekommen. <lacht> der mich aber in die Blume bringen. Okay, das Level ist überhaupt nicht gut. Ich hasse das Level. Ja. Hier. Okay. Okay, die Blumen kriegen wir immer hin. <lacht> Dann müssen wir uns gleich nur noch auf die anderen Dinge konzentrieren. da gar nichts. war gar nichts. Nicht so Nein. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Scheiße. Warte, warte, warte. warte. Oh, das ist ein Yoshi. Da war eine Yoshi-Statue. Oh, Kacke. Oh Gott, ist oh, das? Ja moin! Ich nicht warten, nicht warten. Ist das jetzt Mario Maker Geschwindigkeit oder was? Nein! Alter! Junge! Wie soll man, wie soll man hier Sachen finden? Äh, wo muss ich lang? Hier nach oben, war gut. richtig, okay. Wir, alle, wir okay. wir haben alle, wir haben alle Blumen! Okay, wir haben alle Blumen, die man sammeln kann. <lacht> ja, Bam! Da kriegt er auf die Fräsen. <lacht> jetzt haben wir fast alles übersehen. Guck mal, hier im Hintergrund, das sind diese Yoshi-Statuen, so Yoshi-Fix. So Yoshi Yoshi ist Fisch? <lacht> Yoshi ist aber kein Kätzchen. Miau, miau, miau! Katzen Mario! Katzen Yoshi Show. Die gibt's nicht. Doch jetzt gibt's die. <lacht> Oh, oh. So, ich habe jetzt aber nicht gesehen, was haben wir denn nicht geschafft. Aber wie seht, wir haben die Welt schon durch. <lacht> Zwei Level. <lacht> wir werden in der nächsten Folge dann die Quests machen. Hey Yoshis. Ja? Wie hat euch Dino-Wüste gefallen? Hattet ihr eine schöne Zeit? Nein. Ich hatte gehofft, man könnte <lacht> mir da vielleicht etwas besorgen. Äh. <lacht> Ey, Auf der Rückseite des Dino-Levels mit der Wüsten-Oase war sowas. Gut gegen Hitze. Ach, schon die Rückseite. die... die Rückwärtslevel müssen wir noch machen in der nächsten Folge. So, aber erstmal. Wir hatten alles außer die roten Münzen. LOL. <lacht> Hä? Okay, dann werden wir kurz auf den roten Münzen in der Ausschau halten. Da oben. Da oben. oben. oben. Komm auf mich zu. Mach du. Nice. Okay, okay. Uns fehlen aber immer noch drei. Ich weiß aber, wo die sind. Die sind jetzt gleich hier. Ja. Ja? ja? Da hier unten, unten, unten. unten. Wir haben, wir, wir, sind das die? Yes, wir haben alles! Jetzt nur noch ins Ziel! Oder? Ja. Ja. Nice. Okay, dann waren wir nur wegen der Eile, haben wir verloren. Aber ansonsten hatten wir alles tatsächlich im ersten Mal. Erst first try. Ja, fast first try. <lacht> naja. Gut, damit war es auch noch mit der Folge. Okay, dann lass mich halt nicht das aktivieren. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, dann eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in Folge 20 wieder mit ihm. Und bei uns geht es dann weiter in der nächsten Folge. Das wäre dann Folge 16. Bis dann.